Manche Menschen kommen verärgert zu der Schlussfolgerung: Beziehungen können nicht funktionieren. Das ist natürlich ein Unsinn. Beziehungen benötigen einen können und einen tatkräftigen Einsatz, damit sie funktionieren können. Meine Videos ersparen Ihnen nicht die Arbeit, sondern versuchen Ihnen ein Denken zu ermöglichen, bei dem Sie bei entsprechendem Einsatz den, sagen wir, Sand im Getriebe Ihrer Beziehung immer kleiner werden lassen, damit die Partnerschaft immer besser rund läuft.